Er hat sehr, sehr wenig für Orgel komponiert und das Stück, das ich gerade eingespielt habe, eine Fuge, eine zweistimmige Fuge, hat er im Alter von zwölf Jahren komponiert. Er war aber ein bekannter, versierter Orgelvirtuose, ein Orgelimprovisator. Und das heißt, ab seinem zwölften Lebensjahr hat er in Vertretung seines Lehrers, Nefe, Orgeldienste übernommen. Und ab 14, ab dem 14. Lebensjahr, war er ein ganz offizieller Organist am Hof, am Wonnerhof. Hof. Und das heißt aber auch, im Rhein-Sieg-Kreis. Mit diesem Rahmen Orgelkultur haben wir eine Orgelkonzertreihe konzipiert. Zwei Konzerte in dieser Reihe finden auch in die Kirchen statt. Einmal in Eitorf, an der Weimsorgel und einmal in der Auferstehungskirche in Siegburg. In Eitorf hören wir ein Programm für Flöte und Orgel. An der Orgel ist Professor Johannes Geffert. Schwerpunkt des Programms wird Barockmusik sein. Und in der Auferstehungskirche hören wir ein Jazzprogramm mit Barbara Dennerlein, eine Spezialistin in diesem Fach. Ich habe die Freude, das Abschlusskonzert leiten zu dürfen. Es ist ein Chorkonzert. Die Orgel kommt natürlich auch vor als Begleitinstrument, aber nicht solistisch. In diesem Konzert bringen wir zwei Werke. Zum einen die Todeskantate, die noch in der Bonner Zeit Beethovens komponiert wurde, passend zu dem Tag, Ewigkeitssonntag. Und als Abschluss die Messe in C-Dur für Chor, Orchester und Solisten.